Florian Silbereisen? Schlagerboom sorgte für Aufbruchsstimmung. Im Oktober wirkte es noch so, als würde endlich wieder unbeschwert gefeiert werden können. Die Corona-Lage schien sich beruhigt zu haben, weswegen auch große Events wie der Schlagerboom möglich waren, der besonders viel Aufbruchsstimmung erzeugte. Doch nun, wenige Wochen nach der großen Sause in der Dortmunder Westfalenhalle, spitzt sich die Situation zum Schrecken aller wieder zu. Muss das, das Adventsfest der 100.000 Lichter nun also ohne Fans auskommen? Bis jetzt ist zumindest kein Ticket vor Verkauf gestartet. Florian Silbereisen? So steht es um das Adventsfest der 100.000 Lichter. Aufgrund vieler Nachfragen von treuen Schlagerfans hakten wir bei der ARD nach. Dort erfuhren wir, dass man noch nicht hundertprozentig sagen kann, wie es mit dem Publikum gehandhabt werden wird. Verständlicherweise sorgen die steigenden Infektionszahlen für große Planungsunsicherheit. Das ist auch der Grund, warum es noch keinen ticket gab. Nach derzeitigem Stand können keine Fans dabei sein. Es soll aber zumindest eine Live-Show werden, wie uns weiter berichtet wurde. Das Adventsfest wird also stattfinden. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage bald bessert und die Branche nicht noch mehr leidet. Florian Silbereisen Große Hochzeit am Jahresende. Das Traumschiff ist nicht nur für die herzzerreißenden Geschichten an Bord bekannt. Auch das Anschlussprogramm darf kein Fan der Serie verpassen. Kreuzfahrt ins Glück. Seit 2007 unterhält der Ableger das TV-Publikum mit wunderschönen Hochzeiten auf der MS Amadia. Zärtliche Küsse, dramatische Wendungen und ein Happy End inklusive. Eine wichtige Rolle spielt auch Florian Silbereisen. Als Kapitän Max Pager vermählt er die verliebten Paare miteinander. Florian Silbereisen. Das sind die TV-Termine. Auch in diesem Winter ist es endlich soweit. Wie das ZDF gegenüber Schlager.de bestätigt, wird es nach den beiden Traumschifffolgen am 26. Dezember, Schweden, und am 1. Januar 2022, Namibia, jeweils eine neue Episode von Kreuzfahrt ins Glück geben. Am 2. Weihnachtstag geht es ab 21.45 Uhr in die Toskana. Wenige Tage später, 1. Januar 21.45 Uhr spielt die neueste Episode auf Kreta. Hinweise zum Ablauf der Stories hat das ZDF noch nicht verraten. Die Zuschauer dürfen sich sicherlich auf ganz romantische Geschichten mit Florian Silbereisen freuen.